Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tutorium Nummer 4 der Arbeitsabläufe für Unity, 3ds Max und Photoshop. Mein Name ist Nico Küchler und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr sehr schnell eine Diffuse Texture erstellen könnt. Ich möchte nicht, dass ihr ewig mir beim Erstellen von Texturen zuschaut. Das mag ich an anderen Tutorien nicht. Aber einmal möchte ich über den Prozess drüber gehen und euch zeigen, wie ihr eine neue File anlegen könnt. Ihr legt halt unter File New oder mit Ctrl N eine neue Datei an und die nennen wir in unserem Fall Create Diffuse 01 und machen sie in einer Größe von 1024 x 1024 Pixel mit einer Auflösung von 72 dpi mit einem weißen Hintergrundlayer. Das könnt ihr mit OK bestätigen und es öffnet sich eine Datei, die in meinem Fall schon mit einem vorgezeichneten Grid versehen ist, was ihr bekommt unter Edit, Preferences und Guides, Grids und Slices. Hier könnt ihr wie in meinem Fall zum Beispiel einstellen 256 Pixel Grid mit zwei Unterteilungen das gibt euch dann dieses Grid, was ihr anzeigen lassen könnt über eurer Textur, was euch beim Malen eurer Zeichnungen unterstützt. Wenn ihr das Grid nicht sehen solltet, kriegt ihr dieses unter View, Show, Grid oder Steuerung und Plus, dem Semikolon. Gut, wir wollten, wie gesagt, die Textur für das Grid erstellen. Hierzu müssen wir erstmal unsere Vorder- und Hintergrundfarbe zurücksetzen. Das tut ihr, indem ihr auf D drückt. Mit X könnt ihr die Vorder- und Hintergrundfarbe tauschen. Und mit G kriegt ihr das Bucket-Tool und könnt den Hintergrund jetzt einmal schwarz füllen. Wir machen das Lock auf dem Layer aus, der erstellt wurde, damit wir auch die Textur vernünftig bearbeiten können. Und jetzt fangen wir einfach mal an, indem wir beginnen mit einem Filter und zwar fügen wir dem Ganzen mit einem schwarzen Vorder- und weißen Hintergrund Farbe Neues hinzu unter Filter Noise Add Noise. Das Ganze äh, wird wahrscheinlich bei euch nicht monochromatisch sein, das könnt ihr hier einstellen. Ihr könnt wählen wie ähm, neues Verteilung eingestellt wird. Unter Menge und Gorgen und Monochromatik kriegt ihr eine schwarz-weiße Texturfüllung. So. Damit wir jetzt eine Holztextur hinbekommen, gehen wir einmal auf Filter, Render, Fibers und wie ihr seht kriegt ihr eine Form von Holztextur. Das Ganze könnt ihr einstellen in der Varianz und Stärke. Wir machen das Ganze ein bisschen stärker, mir ist das zu wenig. Oder ihr könnt einfach auf Randomize klicken und das so lange, bis ihr mit dem Ergebnis einigermaßen zufrieden seid. Und dann das Ganze mit OK bestätigen. Ich möchte euch noch ein weiteres Tool zeigen, was euch hilft, bei zum Beispiel Holztexturen, aber auch in vielen anderen Anwendungsfällen. Ihr geht einmal unter Filter Liquidify. Und Liquidify bietet euch verschiedene zusätzliche Tools, mit denen ihr, während ihr ähm, Texturen erstellt, Unregelmäßigkeiten einbauen könnt. Es gibt zum einen hier oben das Forward Web Tool, dann ähm, ein Tool, womit ihr das Packer-Tool, womit ihr ähm, die Fibers zusammenschieben könnt und das gegenteilige Tool, mit dem ihr Bloats erstellen könnt. Loads, ähm, nutze ich sehr gerne mit einer ganz klein eingestellten Variante um größere Unregelmäßigkeiten in Texturen unterzubringen oder im Fall von Holz könnt ihr damit auch mit der richtigen Größe ja, noch ein bisschen größer könnt ihr zum Beispiel sehr gut sowas wie Astlöcher in dieser Render Texture erzeugen und ähm, bekommt so halt am Ende eine sehr gute Vorstellung von der Holztextur. Das Ganze könnt ihr dann auch mit OK bestätigen. Und jetzt haben wir eine schwarz-weiße Grundtextur für unser Holz. Im Folgenden brauchen wir für das Ganze noch eine Farbe, aber wir wollen das in einem nicht destruktiven Workflow anlegen. Also machen wir für die reine Farbe einen zusätzlichen Layer, und zwar unter Layer New Fill Layer, Solid Color. Den könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Aber grundsätzlich sucht ihr euch jetzt erstmal eine Farbe aus. Was bei Holz irgendwas im Bereich Braun sein sollte. Braun, Gelb, Gelb, Braun. Noch zu sagen wäre dabei, verwendet bitte keine Saturierung auf 100% Brightness oder 100% oder 0% Brightness. Ihr könnt das immer sehr gut hier sehen an der Hue, Saturation und Brightness Einstellung. Es sollte irgendein Wert zwischen 20 und 80% liegen. Das ist eine Selbstbeschränkung, die für Spiele ganz gut funktioniert. Wenn ihr irgendwas gefunden habt, was ihr mögt, klickt ihr auf OK und legt jetzt den schiebt jetzt den Layer mit der Textur einfach über den Color Fill Layer. Und setzt die Textur auf Multiply. Ähm, durch das Multiply ähm, scheint halt alles, was dahinter liegt, durch. Jetzt habt ihr quasi schon mal eine Basis Holztextur. Das Schöne an dieser Arbeitsweise ist, ihr könnt halt alles jederzeit wieder anpassen, indem ihr hier wieder auf die Color klickt und ihr sagt, vielleicht das ist nicht die Farbe, die ihr haben wollt. Und könnt einfach hier vorne wieder auf die Solid Color klicken und die Farbwerte jederzeit wieder modifizieren und anpassen. Ja. Gut, als nächstes wollen wir einen Rahmen erstellen für unser Crate und dazu legen wir wieder einen neuen Layer an, nehmen uns das Marquis Tool unter M oder einfach indem ihr es auswählt und wie ihr seht, können wir jetzt das Grid wunderbar benutzen, um die Außenkanten ähm, des Crates zu definieren. Wenn ihr irgendetwas nicht erwischt, nochmal schön nachziehen, bis ihr in diesem Fall die äußeren 64 Pixel immer genau erwischt habt. Ähm, jetzt suchen wir uns für unser Metall ein Grau in irgendeiner Abstufung, die euch gefällt und nutzen G um auf das Fill Bucket Tool zu kommen und füllen einfach diesen Rahmen. Den Layer nennen wir Frame, damit wir auch eine ordentliche Bezeichnung haben. Den Layer 0 können wir Texture nennen oder Wood Texture. Genau und schon habt ihr einen Rahmen. Um euer Crate, der noch nicht nach viel aussieht, aber ähm, das kommt im Folgenden. Ähm, wir drücken STRG D und können damit die ähm, Selektion aufheben. Und ähm, ja, das nächste, was wir machen wollen, ist das Metall auch aussehen zu lassen wie Metall. Hierzu nehmen wir wieder einen Filter, und zwar nehmen wir den Filter Render und Clouds. Hm, das war nicht das beabsichtigte Ergebnis, aber dennoch, jetzt müssen wir einfach die Mitte nochmal wieder neu ausschneiden. So, und wir haben den Rahmen wieder. Das wäre die andere Variante, wie ihr einen Rahmen ziehen könnt mit einem Grad. Genau. Ähm, Nachdem wir das haben, können wir dem ganzen Layer jetzt noch einen Layer Style hier unten zufügen, was eine der weiteren Techniken ist, die ich euch heute zeigen wollte, indem ihr hier unten auf das FX klickt und Add Layer Style. Ihr nehmt einfach eins dieser Optionen ähm, und kriegt dann diesen Layer Style Dialog. Und den richtigen, den wir haben wollen, haben wir auch schon. Bevel Emboss ist... Ähm, das, was ich gerne machen möchte. Ich möchte das Ganze hart ähm, einkerben und wie ihr seht könnt ihr mit Bevel und Emboss eine dreidimensionale Kante anbringen und definieren, wie ihr oder wie tief ihr die haben wollt und wie zum Beispiel blurry die Kanten sein sollen, also wie rund oder hart ihr das jeweilige Element gestalten wollt. Zusätzlich könnt ihr hier unten unter Shading angeben, aus welchem Bereich euer Licht kommt und anpassen, wie sich eure Kante verhält. Ihr könnt hier, wenn ihr genau hinschaut, sehen, wie unterschiedliche Schattierungen angewendet werden. Linear ist eigentlich eine ganz gute Sache und ihr könnt das Ganze auch noch anti-analyzen. Noch Dazu möchte ich gerne eine Textur anbringen, die das Ganze ein bisschen metallischer wirken lässt, aber nicht ganz so tief. Und ich empfehle euch halt einfach im Laufe eurer Zeit, während ihr solche Sachen macht, vieles dieser Einstellungen einfach mal auszuprobieren und gucken, wo euch das hinführt. Wenn ihr mit dem Ganzen zufrieden seid, bestätigt ihr auch dieses. Gut, jetzt habt ihr einen Frame, in dem vorherigen Tutorium das gezeigte Create hatte auch noch schöne Kanten. Das Ganze machen wir wieder, indem wir einen neuen Layer hinzufügen und den Corners nennen. Und jetzt könnt ihr wieder mit dem Marquis-Tool von ganz nach außen, von ganz außen, indem ihr Shift gedrückt haltet, mit der linken Maustaste, eure Auswahl treffen für die Kanten. Diese füllt ihr wieder mit derselben Farbe. Und ähm, um die ganzen Schritte nicht wiederholen zu müssen aus dem vorherigen ähm, Schritt mit den Effekten, könnt ihr auch einfach vom Frame die Layer Styles kopieren, indem ihr rechts auf den Layer klickt, Copy Layer Style nehmt, auf die Corners klickt wieder rechts klickt und Paste Layer Style macht und so habt ihr schon ähm, eine Textur mit Kanten, mit Rahmen und mit vielen anderen Dingen. Das letzte was wir jetzt ähm, noch machen könnten zum Beispiel ist wir könnten wirklich hier innerhalb des Grades äh, einzelne Panels definieren und das würdet ihr zum Beispiel tun indem ihr unterhalb des Frames und unterhalb der Corners über der Wood Texture einen weiteren Layer einfügt und ähm, jetzt zum Beispiel mit einer Brush, um auch mal auf die Brush zu sprechen zu kommen, ähm, euch eine einfache Brush nimmt, vielleicht sogar, na, die ist ein bisschen groß, machen wir ein bisschen kleiner. Ja eine Brush aussucht und auswählt in der Dicke der Linien, die ihr zeichnen möchtet, also der Spalten. Und ähm, ihr setzt einfach eure Farbe, indem ihr hier unten klickt zurück und könnt jetzt schwarze Linien zeichnen. Wieder STRG D, um die Selektion aufzuheben und jetzt zeichnet ihr auf diesem Layer einfach Linien, indem ihr Shift gedrückt haltet, den ersten Punkt eurer gesuchten Linie anwählt auf der anderen Seite den zweiten Punkt sucht und Shift wieder loslasst und dasselbe für die ganze Zeit entlang der Linien wiederholt. So könnt ihr super gerade Linien ziehen ohne viel Aufwand und super schnell. Und das ist ja ein großer Anteil des heutigen Tutoriums. Ich möchte euch eigentlich zeigen, wie ihr relativ unkompliziert solche Sachen und sehr schnell auch machen könnt. Auch hier Gehen wir auf Bevel und Emboss, wechseln die Art und Weise, wie wir arbeiten wollen auf Down, also die Direction auf Down. Auch hier können wir das Ganze auf Hard einstellen, obwohl ich werde es wohl eher auf Smooth einstellen. Und die Size könnt ihr auch an eure Wünsche anpassen und ein bisschen softer. Und wenn ihr das Ganze nun mit OK bestätigt und wir mal einfach ähm, das Grid ausschalten, könnt ihr ein sehr schönes Ergebnis sehen. Ähm, jetzt kann man halt, wie ihr seht, ich habe es absichtlich ein bisschen heller gemacht, weil ich euch die letzte, ähm, große, den letzten großen Vorteil dieser Arbeitsweise zeigen möchte und zwar wie ihr in Photoshop dann am Ende die Levels und viele andere Dinge so anpassen könnt, dass ihr selbst aus der schrecklichsten Textur noch irgendetwas Schönes herausholen könnt. Ähm und zwar indem ihr hier oben im Arbeitsraum auf ähm, Photography wechselt, habt ihr die Einstellung für Fotografie. Ihr klickt auf den obersten Layer eures Layer Stacks und ähm, nehmt den Reiter hier oben unter Adjustments Hue und Saturation und darüber packt ihr noch ein Levels Adjustment und mit diesen beiden könnt ihr jetzt ganz unglaubliche Ergebnisse noch erzielen, indem ihr zum Beispiel das Licht sehr stark reduziert, die Saturation hoch oder runter nehmt, also die ähm, Sättigung eurer Farben. Ähm, Je besser ihr damit spielt oder je mehr ihr damit spielt, ähm, desto eher findet ihr heraus, wie ihr diese Sachen verwenden könnt. Und ähm, die Levels sollten auch angepasst werden. Und schon seht ihr, dass ihr sehr schnell auf relativ einfache Weise konsistentere Ergebnisse erzielen könnt, die eher euren Vorstellungen entsprechen. Und ähm, ja, so kann man halt arbeiten und absolut unproblematisch Texturen erstellen. Gut, diese hier ist jetzt ziemlich grausam geworden, aber ich wollte euch eher die Techniken erklären und nicht wie das eigentliche Create aussieht. Ich habe vor dem Tutorium schon mal eine andere Textur in selber Art und Weise erstellt. Und ähm, ich schaue mal eben einmal kurz, wo ich sie hingelegt habe. Moment. Genau, und da habe ich sie auch schon geöffnet. Ähm, und wie ihr seht, habe ich dieses Create deutlich schöner hinbekommen als das andere im Tutorium. Aber ihr könnt auch genauso gut sehen, dass alles, was ihr hier seht, genauso erstellt wurde mit demselben Arbeitsprozess. Und ihr könnt jeden einzelnen Effekt, den ihr erzeugt habt, ähm, neu anpassen und immer wieder verändern. Gut, ähm, jetzt wollte ich euch abschließend heute eigentlich noch zeigen, wie wir das Ganze in Unity und 3ds Max einbinden. Aber ich möchte die äh, einzelnen Tutorials nicht zu lange werden lassen, also werde ich das auf das nächste Tutorium verlagern. Und hoffe, ihr hattet Spaß, ihr mögt meine Tutorials. Wenn das so ist, dann liked sie bitte und äh, postet mir Comments zu den Tutorials, wenn ihr irgendetwas Spezielles erklärt haben wollt oder sehen wollt. Ich bin jederzeit offen äh, für eure Fragen und danke für zuschauen. Auf Wiedersehen.